Hi, ich bin Mascha Kaschina. Ich habe euch gerade ein kleines Lied ähm, aus dem Studio in Hannover gespielt. Äh, das Lied heißt An Lucky äh, oder auch Dolle Moya, Oh mein Schicksal, Oh mein Schicksal, Oh mein unglückliches Schicksal. Ja, auf der Bildfläche zu sehen sind ganz viele ukrainische Tänzerinnen derzeit ein Overlap von Geschichte, von ukrainischer Folklore, die zwischenzeitlich versucht wurde zu sowjetisieren, die sowjetisiert wurde. Ja, nun äh, sind wir mitten im Krieg und auf meiner Brust steht groß und dick Pravda. Und zwar die Pravda, die Wahrheit, die nicht propagandisiert ist, sondern die ganz reine, die aus dem Herzen kommt. Und Dafür steht in meinen Augen auch Kunst und Musik im Allgemeinen. Das ist die beste und die stärkste Waffe gegen jeden Krieg. Der Krieg, der alles zerstört. So sind wir Kunstmacherinnen und Musikmacherinnen diejenigen, die alles wieder erschaffen. Und ja, die Fortführung der ukrainischen Traditionen ist eben in der heutigen globalen Welt ein... Ja, ein, äh, etwas ganz Unumgängliches, denke ich mal, deswegen haben wir das jetzt einfach mal so gemacht, dass wir ukrainische Folklore verjazzt haben und mit dicken Beats unterlegt haben, die übrigens alle hier in dem Studio produziert wurden und alle Instrumente, alle Saxophone, alle, alles andere habe ich selbst hier eingespielt und ja, ich hoffe, ihr habt es genossen. Und ich hoffe, ihr zeigt weiterhin eure Solidarität mit der Ukraine und seid laut bei jedem weiteren Krieg und bei jedem weiteren Problem auf dieser Welt. Macht die Augen nicht zu, benennt die Dinge beim Namen und seid mutig. Tschüss.